Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ihr habt schon gehört, der tolle Mitarbeiter, der hier am Telefon ist, der hieß ja eigentlich mal Ursprung, äh, ursprünglich Lukas Preis. Also auch einer von den Standardbetrügern, die hier ziemlich oft anrufen. Das Telefonat mit diesem netten Herrn ging dann auch tatsächlich ein kleines bisschen länger. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, mit welcher Firma ihr besser nicht telefonieren solltet.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 Naja, zum Beispiel so ein Telefonat. Ja, hier. Ein Telefonat ist unseriös. Ja, wenn es äh, unberechtigt einfach so aus heiterem Himmel kommt, dann schon, ja. Mhm, mhm. Aber zum Beispiel, falls ein Telefonat kommt von einer Firma, da wo sie sich auch angemeldet haben, ist dann unseriös immer noch, oder? Und keine kein so Anruferlaubnis äh, dazu erteilt wurde, ist das unseriös, ja. Aber wenn sie zum Beispiel AGBs zustimmen und äh, dass wir Erlaubnis geben, dann.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 Dann ist das, äh, Eigentlich ja. kann man das nicht aus Versehen machen, also, geht nicht. Ja, und an dieser Stelle stellt sich jetzt hier schon gleich äh, zu Beginn des Gesprächs eigentlich wieder die Frage, was will der jetzt eigentlich noch am Telefon? Ich meine, er hat ja jetzt begriffen, dass er uns ja eigentlich nicht verarschen kann. Aber irgendwie geht das Gespräch hier tatsächlich, äh, wie erwähnt, nun doch ein bisschen länger. Schauen wir mal, was uns der nette Betrüger so alles äh, ja, zu sagen hat und wie er sich hier angeblich seriös machen möchte. So meinen Sie, also Sie sind ein Mann, der keinen Fehler macht, quasi. Nee, so habe ich das nicht gesagt, aber wenn ich einen Fehler gemacht hätte, wäre das ja spätestens beim Double Opt-in aufgefallen. Ah, okay. Mhm. Und das ist ja nicht passiert mit dem und Herr Double Opt-in. Wie kann der ganze dann seriös sein? Wie, wie, wie, ja, wie stellen wir das vor?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 Ja, 19.400 war der Tiefpunkt. Ich denke, er war auch 18.000 irgendwas. was. Äh, Achso, Moment, das ist, das ist die Tagesstadt des... Ach nee, Monat, Monat, ein tief, das verstehe ich nicht. Achso, ja doch, Moment, sechs Monate. Ja, aber das Tagestief war jetzt so das höchste. Also war der heute schon mal ganz kurz so richtig tief. Richtig. Was bedeutet für Leute, die kein Bitcoin haben? Was bedeutet das?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 Nehmen wir an, Sie kaufen einen Bitcoin heute, 19, wie, wie viel haben Sie jetzt, weil Sie haben vor sich? Wie viel 1900? Hm? Ja, 1900, 500, irgendwas. Okay, 19500. Genau. Nehmen wir, an, nehmen wir an, kaufen Sie heute einen Bitcoin mhm. und morgen wird Bitcoin 17 sein. Was werden Sie machen? Das wissen wir ja nicht. Nehmen wir an, es wird 17.000 sein. Was ja, werden Sie machen?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 da habe ich 19.000 Euro nachher gemacht und das mache ich nicht. Natürlich kann man <lacht> da auch morgen 2.000 Euro mehr haben, aber das äh, ist ja trotzdem dazu, muss ich ja, sagen, ja, 2.000 Euro mehr zu haben, muss ich ja 19.000 Euro investieren. Ansonsten, wenn ich hier mit 250 Euro investiere, dann habe ich aber ein Patent mehr. Macht ja gar keinen Sinn. Also, Sie gehen nicht auf die Risiko. Nee. Also, Sie wollen auf sichere Schritte gehen.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 Es ist ja auch wieder nur Spekulation und Quatsch. Schauen Sie, das gebe ich Ihnen, damit Sie es wissen, Herr Trüger. Gold ist die sicherste, wo Sie es investieren können. Nee. Die sicherste. Und Gold, Gold geht nie nach unten. Natürlich ein bisschen nicht. nach unten, nach oben. Dass ja, siehst du, das und wenn ich zum in Moment kaufe, ist die Kohle genau. Aber, aber weg. für einen Monat ist es nicht das Gold.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 Das weiß man so nicht. Das Ach, weiß man Sie nicht. Das Geld nee. müssen Sie nicht holen, wenn der Preis Sei untergeht. nicht nee, das wenn das, das, das hat da. Nee, das funktioniert so nicht. Gold kann mehr werten, kann aber auch wieder weniger ha Wert haben. Das ist Nein. einfach so. Der Goldpreis Nein. geht nicht kontinuierlich Nein. nur nach oben. Das ist Quatsch. Kontrollieren Sie Gold. Ja, habe ich ja. Ich habe die Statistik hier von Gold auf. Okay, was sehen Sie da? Ja, dass das da genauso nach oben und nach unten gehen kann. Das sehe ich da.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 wenn sie sich das ehrlich erarbeitet haben. Und naja, Börse hat jetzt, glaube ich, noch nicht viel mit Ehrlich zu tun. Was ist dann böse? Ist mir schwer Ich finde es einfach nicht seriös. Was? Sie finden Böse nicht seriös. Ja. Mhm. Aber, die, Leute, wenn die sie zum Beispiel... Ich auch nicht. Okay. Aber, falls Sie zum Beispiel in einem Monat 100.000 Euro verdienen? für von Börse. böse. Wird es dann Ihnen egal sein, ob ob die Börse ob die Börse seriös ist oder nicht? Ich, meine, ich glaube, Sie das ist das nicht der gehen. Punkt. Der Punkt ist, ob ich mir dann, ob ich dann selber noch in den Spiegel gucken kann, wenn ich das mache. Weil letztendlich ist, äh, wenn alles, was man an der Börse gewinnt, hat jemand anderes verloren. Genau, Und können Sie, Sie schon an den Spiegel schauen? Sie, Sie, Sie verdienen einen Tag 5 Millionen Euro, zum Beispiel. Ja, an der Börse hat sie man jetzt ja nicht verdient, auf. sondern das hat man sich erhandelt. Das, und das ist ein himmelweiter Unterschied. Genau, sie, verdienen haben, sie hat man, handeln und verdienen. Sie verdienen handeln man das, und dafür... Moment, Moment. Lassen, lassen Sie die Gespräche... Das <lacht> sie verdienen in einem Tag 2 Millionen Euro, nehmen wir an. Nee, bekommen wäre denn das richtige Wort, nicht verdienen. bekommen Verkommen. Verkommen sagen, wir. Also wir... Sie unterbrechen mich für vier Wörtern einfach nur. Das ist so egal. Mhm. Sie verstehen, was ich meine. Ich meine, wenn Sie morgen aufstehen, aber mit zwei Millionen Euro. wird Sie Ihnen egal sein, ob böse seriös ist oder nicht? Nee. Seien Sie ehrlich. Nee. Was ich meine, natürlich hätte sein? man gerne die zwei Millionen Euro, aber, äh, ich finde, das macht dann mehr Sinn, wenn man sich die ehrlich und hart erarbeitet hat und was dafür getan hat.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 Sind Sie ein guter Mann? Weiß ich nicht. Das müssen mir andere erzählen. Das erdreist ich mir nicht selbst zu urteilen. Weil letztendlich okay, Sie sind, jeder Sie sind kein guter Mann. Sie ja, sind kein guter Mann. ist das Wieso so. tun Sie, als wären Sie ein guter Mann? Ja, weil ich es versuche. So, wieso, wieso reden Sie so? Wieso reden Sie so? Ja, das Leben muss gleich sein. dass Jeder muss gleich verdienen. Nee, das meine ich nicht. Jeder muss das verdienen, so, was ihm zusteht. Ja, was hinzusteht, ja. mit diesen Richtigkeiten und Bla-Bla-Bla. So wäre es doch viel schöner. Und wenn wir alle. Wieso so, denken tun würden, so Dann haben wir, was, dann haben wir was erreicht. Ja, dann haben wir gar nichts erreicht. Aber trotzdem, so wie Sie sehen, die böse, so wie Sie sehen, die böse, das ist gar nichts damit zu tun, dass sie, das jetzt von jemand anderem von jemand anderen nehmen, weil auch wenn Sie bei Ihrem Job irgendwas machen, nehmen Geld von jemand anderem. irgendjemand bezahlt Ihnen, von irgendjemand holen Sie das. Ja, jetzt. aber dann hat der jemand gar keinen Verlust, Mama, Mama. Hat ja sein Geld wert in den Natürlich hat wert getauscht. Natürlich hat Verlust. Ja. Nehmen wir an, Sie sind Verlust ein Elektriker, Verlust. ja? Moment, Moment, Moment. Nehmen wir an, Sie sind ein Elektriker und gehen Sie, gehen Sie in den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 Sie könnten, ja, aber Sie können auch 350 nehmen können. Ja. Mit so 300? Beispiel. Ja. 300, weil Sie wollen mehr Geld haben. Das Und hier bei der Böse auch. Das ist auch das nee. denken, bei der Böse, bei der Böse auch, das ist auch das Gleiche. Nee. Sie denken, Böse, dass eine Währung, ich bin kein Verlust. Dafür, dass ich nichts geleistet habe. Wieso haben Sie nicht geleistet? Sie waren klug, ja Sie geleistet haben geleistet. gewusst. Nein, nein, Mann, unterbrechen Sie mich nicht. Sie waren klug, Sie haben gewusst, welche Währung wird steigen, da haben Sie investiert bei dieser Währung. Nee, das ist nicht. Weil Flug die Preise steigen nicht. wird, dann ist es Ihre Schuld. Das hat nichts mit Flug Fluent zu tun. Auf jeden Fall hat das der Ganze mit Flug zu tun. muss nee. man sehr klug sein. Nee. Und alles, alle Prognose machen, alles vorsichtig sein, alle Signale schauen, weil alle bewegt sich das Signale. Aber dann ja, und dann weiß man ja trotzdem das nicht, kann man, kann man ja trotzdem sein Geld verlieren? Nein.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 Ja, aber vielleicht Hab musst ich du dann gesagt, mehr in gesagt, dein das System in, investieren, dass du mehr Geld wieder reinsteckst und dann brauchst du doch nicht mehr viel ja, würde ja. ich das noch machen, aber das kann ja. ich nicht alles ja. in einem Tag schaffen, oder? Ja, aber ich dachte, die Firma, die ist schon jahrelang am Markt, dann frage ich mich, warum du jetzt noch nicht seit Jahren reich bist. Kann ja gar nicht so gut funktionieren, wie du das erklärst. Du ich, bin Ach, du Martin, du? ich bin zufrieden. Ach. Natürlich, ich bin zufrieden. Und weil du zufrieden bist, musst ja? du dann noch arbeiten und musst noch telefonieren. Na, das Ab, ergibt doch aber keinen Sinn. Ach, auf jeden Fall musst ich ja. arbeiten. Was ist das Leben ohne Arbeit? Was ist das Leben ohne Arbeit? Du, wenn man genug ich Geld gesagt, hat, muss man doch nicht arbeiten. Das ich habe genug Geld, aber ich dabei will noch mehr. Zeit, ich, ha, ich will noch mehr. Ich will noch mehr. Ja, aber dann brauchst du doch nur in dein System investieren und nicht arbeiten gehen. Woher wissen Sie das, Dass ich nicht mache? Ich das mache ist beide logisch.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 Warum ich mich weinen melde, ist das, wir als Firma, wir wollen uns vergrößern. weil Kryptowährung ist Zukunft. Ja, aber da braucht ihr doch nicht also, das Geld von den Leuten, dann könnt ihr doch euer eigenes Geld da reinstecken. Aber wie, wie, wieso sagen sie, weil wenn sie so sagen, sie beleidigen mich, wieso sagen sie, sie brauchen das Geld von Leuten, welches Geld, was für Geld? Ja, die 250, 500 oder 1000.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 Wieso sagen Sie, nehmen Sie Geld von anderen Leuten? Guck mal, was kann man mit 250, 250 Euro machen? Hieß, Moment. Ja. Was kann man mit 250 Euro, mit deinem ja. Geld zum Beispiel, was kann man machen? Sagen Sie mir. Ja, sag du mir mal lieber, warum du einen neuen Namen hast. Vorher hieß du doch mal Lukas Preis. Bitte? Lukas Preis. Lukas Preis. Ja, das war mal dein Name. Ist der erste? Jetzt musst du nachdenken. Jetzt musst du aber dolle nachdenken. Wann habe ich gesagt, dass ich bin Lukas ist schon ich eine Weile. Weiß. Ja, da hast du noch für ein, äh, für ein anderes Unternehmen telefoniert. Ich? Hm. Guck mal, du weißt doch, dass das Geht, aber auch äh, so dass die Leute bei euch Geld Gibt's Geht, ihnen gut? Eure Firma nimmt Geld. Stopp, stopp, stopp, gut? Ja, danke. Ich das hab machen. mit ihnen noch nie in mein Leben gesprochen. Was für ja. Preis. Ich bin Lukas Beck. Das bin ja. ich. Und Was das letzte so? Mal, hieß es nur noch Lukas Preis?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 Aber Sie sind also auch nicht lizenziert. Das ist dir doch klar, dass das alles betrügt ist. Natürlich, wir sind lizenziert. Natürlich na, dann sind wir sag lizenziert. mir doch, hoch. Aber ich habe Ihnen nach Ihrer Arbeit gefragt, der hat mich nicht gesagt. Wieso sollte ich Ihnen das sagen? Ach so, na ja, weil Ihr vielleicht die Firma am anderen, an der anderen Seite seid und seriös wirken ah. wollt. Dann würde man das auch wissen, wo man ah. lizenziert also ist? Selber geben, Sie, selber geben Sie keine Informationen?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 Getan, dass Moment, sich Moment, ja Moment. Stop, stop, stop, stop. Nein, jetzt hören Sie mich so. Nee. Hab ich Ihnen schon mal betrügt? Nee. Hast du noch nicht geschafft. Auch Hab beim letzten ich Ihnen mal schon mal betrügt? Moment, wieso sagen Sie, Sie sind, Sie sind betrüger? Haben Sie schon mal probiert? Ja, man hört doch raus. Ihr könnt euch doch nicht aus Nein, nein, nein. Hört man aus. Man hört mal sehr vieles aus. Haben Sie schon mal probiert? Was? Haben Sie es schon mal probiert, habe ich hab ihn schon den mal betrügt. Wenn du den Mikrofon reinschreist, dann klippt dein Mikrofon und wirkt deine Stimme ab. Dadurch hört man nur noch Brocken. Okay, hörst du mich jetzt? Ja, das Mikrofon muss noch ein Stückchen weg vom Mund. Oh. Ja, jetzt so, so, Und das war's dann schon von unserem netten Betrüger. Hier an der Stelle hat er dann das Gespräch abgebrochen. Tja, ihm sind wohl halt einfach keine Argumente mehr eingefallen. Man hat sie gemerkt, wie er hier die ganze Zeit rumgerudert hat. Naja, aber seriös war das definitiv auch wieder nicht. Tja, auch wenn der Betrüger sich das wohl wünscht, seriös zu sein. Aber das, was er hier die ganze Zeit gemacht hat, man hat es ja eigentlich von ganz alleine schon rausgehört. Jetzt in dem Video tatsächlich, glaube ich, weniger ja, Unterstützung und Aufklärung gebraucht, weil es von vornherein ganz klar war. Er hat es ja selbst eigentlich durch die Blumen zugegeben. Auch wenn er es verneint. Naja, aber er ist einfach.